Geh weiter, weiter. Lass dich nach Sonjana durch. Allein. Lauf, Trenn. Lauf, Lauf. Es ist gut, dass du wieder da bist. Gerade jetzt. Was ist passiert? Ich habe schlechte Nachrichten aus Setarif. Der Bote war halb tot, hat von einem Dämon gestammelt und davon, dass Karella, die Tochter von Hesorn dem Sechsten, um meine Hilfe bittet. Die Tochter deines Feinds bittet um deine Hilfe? Ich hätte dem Boten auch nicht geglaubt. Aber der Vulkanausbruch, er gibt mir zu denken. Außerdem sind meine Freunde nach Tarif gegangen, um nachzusehen, was aus meinem Heer geworden ist. Diego, Milton, Lester und Gorn. Ich mache mir Sorgen. Sie sind auch meine Freunde geworden. Wenn du erlaubst, gehe ich nach Setarif und suche nach ihm.